Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um eine weitere Aufzeichnung von einem Kurzseminar von uns, diesmal zum Thema Marktkommunikation, also die Prozesse und Regelwerke, die Daten, die zwischen den verschiedenen Marktteilnehmern ausgetauscht werden, zum Beispiel zwischen einem Versorger und einem Netzbetreiber, bei einem Lieferantenwechsel, bei einer Abrechnung und so weiter. Das ähm, machen wir jetzt auch monatlich, so zwei Stunden ungefähr, zweieinhalb Stunden, in denen wir sehr prägnant über Grundlegendes oder Aktuelles sprechen wollen. Gleich nach meiner Ansprache äh, schauen wir mal rein in eine dieser ähm, Aufzeichnungen. Und ich werde euch aber ganz spontan noch zeigen, wie das bei uns aussieht. Wenn ihr das ähm, ganz normal im Shop gekauft habt, dann habt ihr hier so eine Mitgliedschaft äh, zum Thema Marktkommunikation, wo ihr dann zugreifen könnt auf alles, was dann eben freigeschaltet ist, zum Beispiel die... Aufzeichnung äh, vom in diesem Fall 1. September. Da sind hier ungefähr dann zwei Stunden. An dieser Stelle fällt euch vielleicht als bereits Kunde von uns auf. Wir haben einen neuen Video-Hoster. Das stellen wir gerade äh, nach und nach um. Ähm, sollte deutlich performanter sein. Und ich kann hier ein paar tolle Features noch äh, reinmachen, wie so Quizze, die während des Videos aufploppen und sowas. Äh, richtig cool für ein Lernportal. Aber auch hier könnt ihr die Geschwindigkeit verändern, die äh, Abspielqualität ändern, ins Vollbild gehen, äh, vor und rückspulen etc. Unterhalb dieser Videoaufzeichnung ist aber natürlich auch der Foliensatz als PDF. Da kann man auch mal kurz hier reinschauen. Wir haben über die Marktrollen, das Rollenmodell, die Marktregeln, die Kommunikation mit Edifact gesprochen. Wir haben auch eine Edifact-Datei uns angeschaut, Entschauungsform-Diagramm kurz angeschaut, einen Einblick in die Marco 2022 gewährt und auch in das Thema AS4. Das sind Sachen, die wir auf dem YouTube-Kanal natürlich auch schon mal angehend erklärt haben, aber... Richtige Details und Zusammenhänge gibt es natürlich nur in einem Seminar. Und diese Kurzseminare sind zumindest innerhalb von diesen etwa zwei Stunden eine recht prägnante, klare Linie. Einmal durch dieses Thema, Nichts zu vergleichen mit einem Tagesseminar, keine Frage, aber eben dann doch ein bisschen spritziger und dementsprechend nicht uninteressant. Also schaut mal rein, weil es natürlich noch den Versorger auf der anderen Seite gibt. Der ist ganz streng genommen nichts anderes als, ein, als eine kleine Hülse, die... Tarife anbietet für Endkunden, die ein bisschen Vertrieb macht, ein bisschen Marketing macht, meinetwegen noch Personal hat für Serviceanfragen. Auch das kann man alles outsourcen, denn tatsächlich sowas wie Chibo Energie, Lidl Strom, Aldi Strom und so weiter... Ich gehe mal davon aus, also bei vielen weiß ich, ich gehe auch mal davon aus, dass die meisten dieser Marken natürlich keine echten energiewirtschaftlichen Mitarbeiter haben, sondern Dienstleister haben, die eben dann so ein white label Dienstleistung anbieten und äh, am Ende nur diese Marke drüber gestülpt wird. Weil faktisch ist es nichts anderes als, ich habe einen Tarif, ich habe Verträge mit meinen Endkunden, die bezahlen mich dafür, dass die äh, ihren Strom beziehen. Wir checken das über den Zähler ab. Ne? Das ist dann die Energiemenge, die wir hier festgestellt haben. Und das äh, ja, bezahlt dann eben der, der Kunde an mich als Versorger. Ich reiche ein bisschen was davon weiter an den Netzbetreiber, ich reiche ein bisschen was weiter an die Erzeuger und am Ende ist jeder irgendwie zufrieden. Das ist aber, deswegen betone ich das so, eine reine virtuelle Welt der Energiemengenzuordnung. Hat nichts damit zu tun, was wirklich mit meiner Steckdose passiert. Hm. Damit wir das schaffen können, damit wir diese virtuelle Struktur funktionieren lassen können, müssen wir eben zum Beispiel eine Marktkommunikation festlegen, die dann ganz klar sagt, wann muss wer wem was mitteilen und wie genau muss das sein und was muss bei einer Korrektur passieren und was passiert, wenn beide Seiten sich nicht einig sind und so weiter. Das sind dann eben die Regeln der Marco. Die Struktur des Marktes ist natürlich denkbar komplexer. Ne? Der Mästebetreiber hat dann noch den Zähler. Der sogenannte Bilanzkreisverantwortliche ist meistens eigentlich der Versorger oder eben dessen Dienstleister und kümmert sich um die Energiemengenbuchhaltung. Diese ja, Bilanzierung, diese Bilanzkreisverantwortung ähm, und Bilanzkreisbewirtschaftung ist nochmal ein eigenes Thema. Ähm, das, das bieten wir auch hier und da an. Äh, am Ende des Tages ist es aber nichts anderes als ein Energiemengenkonto, das ich reinschreibe. Diese Kilowattstunden habe ich eingekauft vom Erzeuger X oder von der Börse, oder über meine eigenen Anlagen erzeugt. Die Stammdaten ähm, beinhalten jetzt die, die vorhin schon mal im, im Marktmodell angedeuteten Objekte, wie das Bilanzierungsgebiet, wie die Marktlokation und so weiter, aber auch sowas wie ein Ablesetonus. Ne, lese ich den jedes Jahr ab, diesen Zähler, oder in einem anderen Tonus, und ist die Ablesung immer... In der ersten Septemberwoche zum Beispiel. Das ist ein Stammdatum. Es gibt ja eine Veröffentlichung ähm, im, im, im Anwendungshandbuch für Stammdatenänderungen, logischerweise <lacht> bei Ediet Energy, in der dann eben steht, wer ist verantwortlich V und wer ist berechtigt B. Verantwortlicher sendet die Information, Berechtigter ist berechtigt, die Information zu empfangen. Und dann steht hier eben zum Beispiel, ich suche auch hier nochmal gerade ran, dann steht hier eben zum Beispiel ähm, die Information geplante Tonusablesung des Messternbetreibers. Ne, das ist ein Datumsfeld. Wann wird wahrscheinlich abgelesen? Ist in der Verantwortung V des WIM-MSBs. Ne, Strom im Lokationsbündel. Hier ist also immer der Mesternbetreiber in dieser Zeile gemeint. Der Messernbetreiber der Marktlokation ist verantwortlich, der legt fest, Wann ist das geplante Turnusablesungsdatum? Berechtigt sind jetzt Netzbetreiber in B und auch Lieferanten oder auch weitere Messstellenbetreiber, die für einzelne Messungen nur zuständig sind, äh, aber nicht für die Gesamtmessung. Und die bekommen dann diese Information über die Marktkommunikationsprozesse zugeschickt. Das kann man eben hier zum Beispiel sehen, okay, Abrichtungsintervall ist. Lieferanten, des Versorgers, also wann kriegt der Kunde eine Rechnung, ist natürlich in der Verantwortung des Lieferanten zum entsprechenden Datum. Und berechtigt ist dann eben jeder andere, zum Beispiel vor allem natürlich der Netzbetreiber, weil der jetzt bestenfalls zusammen mit dem Messsternbetreiber auch zu diesem Datum eine Messung zur Verfügung stellt. Wäre ja ganz sinnvoll, wenn das Abrechnungsintervall eben sagt, hey, ich möchte jedes Jahr abrechnen und das ist dann zum Beispiel immer zum 1. Oktober, ja, dann gibt es bestenfalls zum Ende September, Anfang Oktober auch einen Zählerstand. Naja, und deswegen ähm, haben wir eben hier festgelegt, wer ist sinnvollerweise für was zuständig und wer äh, kriegt dann diese Informationen, um dann bestenfalls auch was Zielführendes beitragen zu können. So eine edifakt datei sieht dann also in etwas so aus. Wenn man nichts weiter reinschreibt, sieht die so in etwa aus. Toll. Na? Die ist jetzt auch schon sortiert. Normalerweise gibt es hier keinen Zeilenumbruch. Den haben wir schon mal freundlicherweise gemacht, weil hier praktisch auch jede, jede, jede feste Information hat hier so, eine, so ein Semikolon dran. Dahinter ist dann der Umbruch für eine neue Information. Das hier ist, kann man schon mal relativ schnell erkennen, eine UTMD, weil hier oben entsprechend UTMD auch niedergeschrieben ist. Okay, dann ist es also eine Stammdatennachricht, eine Wechselprozessnachricht. Im Chat gab es die Frage, werden die Nachrichten verschlüsselt, gesichert, übertragen? Ja, mittlerweile. wie ich auch betone mittlerweile, dann ist es wirklich so, dass bis vor ein paar Jahren es zwar empfohlen war, eine äh, richtige E-Mail-Verschlüsselung anzuwenden, aber es war nicht ganz vorgeschrieben. Ich glaube auch wirklich erst mit dem Smart Meter Rollout oder mit der Marco 2022 wurde das richtig verpflichtend also erst so Richtung 2017, 2018, ähm, dass man praktisch den ähm, AS2-Standard verwendet. Das ist ähm, S-MIME-Verschlüsselung und so weiter. Ne? Also, dass man diese, diese typischen E-Mail-Verschlüsselungsmethoden eben anwendet, um dann diesen Anhang, das ist am Ende eine, eine Textdatei, ähm, nicht so einfach abfangbar zu gestalten. Ja. Mittlerweile ist das also Stand heute verschlüsselt übertragen. Ähm, der Aufbau ist, wie gesagt, immer relativ ähnlich. Wir haben, das sieht man hier so also am Anfang, ne? hier mal stehen UNA. UNA ist jetzt schon ganz äh, interessant, weil es ja der erste Buchstabe im Alphabet ist, was hinten steht, ne? A. Und dann kommt hier irgendwann mal UNB. Und am Ende haben wir unten mal ein UNZ. Also irgendwie scheint das ja so zusammenzuhängen. Dass wir praktisch, ähm, dass wir hier praktisch so eine gewisse Chronologie anhand dieser UN-Segmente ähm, erkennen können. Und so ist das auch. UNA eröffnet die Datei. UNZ schließt die Datei. Okay. UNB ist nochmal in der Eröffnung so wie ein oberer Briefkopf. Oder mehr sowas wie die Angabe auf dem oder sowas wie das Etikett auf dem Briefumschlag. Denn hier ist ja zuerst so eine so eine längere Nummer mit 99 ne, nach dem Plus und vor dem Doppelpunkt. Das ist die ID eines Marktpartners. Und die nächste 99 ist auch die ID eines Marktpartners. Wir haben hier praktisch den Absender und den Empfänger mit ihren festen IDs, die beim Porsche Verband hinterlegt ist. Und hier drunter ist dann spaltenmäßig angegeben, was sind die Pflichtangaben in dieser Art von Nachricht. Und was sind die Pflichtangaben in der positiven Antwort, was sind die Pflichtangaben in der ablehnenden Antwort. Und das ist dann wieder genau der gleiche Aufbau mit den Segmenten und Datenelementen, wie wir sie gerade in dem MEG nachlesen konnten. Weitere Automatisierung ist, sind die Kontaktdaten. Es war auch hier in der Vergangenheit so, dass wir die die Kommunikationsdatenblätter ausgeteilt haben. Und auch das waren entweder PDFs oder Excels, in denen dann stand, Team Wechselprozesse hat die Nummer so und so und die E-Mail-Adresse so und so. Und Team Abrechnung hat die Nummer so und so und die E-Mail-Adresse so und so. Und das war dann ein Excel, was man sich von der Webseite des Netzbetreibers runtergeladen hat oder so. Also das kann man machen, aber ist halt nicht besonders automatisierbar. Und äh, in Zweifel hat das auch bedeutet, dass dann neue Kommunikationsdaten ähm, wirklich von Hand abgetippt äh, oder kopiert worden sind in die Systeme oder in die, ins Outlook. Kann man machen, muss man nicht. Das wird jetzt automatisiert mit einem neuen Edifact-Nachrichtentyp namens Partin, Partner Information. Der Name sagt es ja auch schon. Hier stehen dann die Daten drin, die wir... Ähm, pro Abteilung praktisch haben, E-Mail, ne, e Postfach und äh, Telefonnummer, aber auch sowas wie äh, erreichbare Arbeitszeiten. Ne, also Das ist auch eine, eine interessante Geschichte. Pro Abteilung kann hinterlegt werden, Montag bis Donnerstag, 10 bis 14 Uhr, Freitag nur 9 bis 13 Uhr. Ne, das kann man dann schicken in, in eine e nachricht das geht. Also wenn euch das interessieren würde, dann geht einfach mal auf, unseren, auf unser Lernportal. Der Link ist natürlich direkt auch unten verlinkt. Ihr könnt es dann hier einfach ganz normal in den Warenkorb packen, dann per Rechnung, per PayPal, per Kreditkarte und so weiter bezahlen und habt dann direkt den Zugriff auf diese Aufzeichnung und werdet dann auch freigeschaltet für die ganze Gruppe, für die Mitgliedschaft Marktkommunikation, wo es dann eben auch noch ein Austauschforum gibt, wo man Fragen immer noch mal reinstellen kann, die dann im den nächsten Seminar zum Beispiel behandelt werden oder die direkt im Forum auch beantwortet werden können, wo sich vielleicht auch eine kleine Community bildet aus euch ganzen coolen Teilnehmern. Also mal schauen, was da auch an Fragen von euch noch kommen könnten. Dementsprechend, wenn euch das interessiert, klickt gerne mal rein. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr die nächsten Videos ebenso nicht verpasst. Und dann zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. branche Mein Name ist Carsten Eckert.